Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleos. Äh, heute ist der ähm, Held des Monats Juli dran. Genau. Jens hat da mal was vorbereitet. Hab ich. Wie immer. Ich bin immer fleißig hier irgendwie und Rico, na ist egal. Ja, ja. Ich habe Kinder. Also unser <lacht> Held, unser beziehungsweise mein Held, vielleicht sagt der Rico, das stimmt oder auch nicht, wir werden sehen, ähm, ist äh, zumindest im Monat Juli und zu dem Thema passend ähm, Hubertus Heil. Wer ist das? Das sagt mir irgendwas. Oh das ist der Minister für Arbeit und Soziales. Nur mal kurz zu seiner Person, der hat äh, Politikwissenschaften und Soziolo Soziologie studiert und genau steht... Weil vor dem Scherbenhaufen als Minister für Arbeit und Soziales, muss man ja mal sagen. Das Thema, über das ich reden möchte, ist ähm, die Rente. Ähm, der Präsident der Arbeitgeberverbands, ihr Samtmetall, fordert, dass wir Deutschen bis 70 arbeiten sollen oh. und erst ab dann die Rente erhalten dürfen. Nur bis 70? Ja, und gleichzeitig soll sich aber auch die Wochenarbeitszeit erhöhen. Also immer mehr, mehr, mehr arbeiten. Ähm, ich zitiere den Herrn Stefan Wolf mal. Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastung der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Wir werden länger und mehr arbeiten müssen. Meint er damit auf sich selber? Ja, weiß ich nicht. Hm. Vermutlich. Ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, wie alt der hier ist. Wir haben in der Ko Koalition vereinbart, dass wir das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen und daran wird sich nichts ändern. Entgegnet denn der Herr Heil. was ähm, ihn dazu beruft, der Held des Monats zu sein. Der Herr, wie hieß er, Wolf, hat recht. Das, ähm, die demografische Wandel Deutschlands ist tatsächlich sehr schlecht. Ähm, die Rentner werden immer mehr. Und junge Leute kommen nicht nach und demzufolge ähm, zahlen immer weniger an die Rentenkasse ein. Immer mehr wollen aber was davon haben. Und ähm, dagegen könnte man natürlich auch was machen. Äh, zum Beispiel, also das Problem ist halt, es gibt immer weniger Arbeitnehmer, die einzahlen und immer mehr Rentner, die rausnehmen würden gerne. Ähm, die theoretische Lösung dafür, wie wohl gemerkt, die theoretische Lösung ist halt, dass man mehr einzahlt, dass man halt die hier in die Wenigen, die gibt, noch mehr einzahlen in die Rentenkasse, Irgendwie mehr Erwerbstätie ranholt, zum Beispiel durch eine Zuwanderung. Die Arbeitslosen aktiviert und mehr Neugeborene müssen her. Das ist ja das, was eigentlich schon seit Jahrzehnten gefordert wird, aber... Das ist halt bekannt, schon ja. die ganze Weile. Alle drei Jahre wird mal darüber gesprochen. Und damit passiert halt nichts, bis der halt total krachen geht und das kann ja nicht mehr lange dauern. Also, ich hätte ja da ein paar Ideen. Ja, wichtig wäre auf jeden Fall, denke ich mal, die ähm, nicht abwehr mal zu aktivieren. Die venia ähm, fläschen die könnten ja auch mal ein bisschen einzahlen. Die Leute, die hier emigrieren, ja. so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen. Genau. Und nicht alles in den Arsch zu kriegen. Die Fachkräfte, die alle kommen, die müsste man auch aktivieren ja. quasi. Stimmt. Vielleicht. Könnten sich ja die Abgeordneten, wenn sie wirklich Gutes tun wollen, mal überlegen. Und ich meine, die machen ja die Gesetze, also können sie das auch gesetzlich verankern, dass sie zum Beispiel äh, alle mal in die Rentenkasse einzahlen. Also bei deren Gehalt äh, würde ja. schon sich da was bewegen. Ne? Man könnte, äh, genau, Politiker und äh, Beamte könnte man da auch mitnehmen. Zum Beispiel. Man könnte auch ähm, einfach abgucken bei anderen Ländern, Norwegen oder Schweden, Norwegen oder Schweden, ins von Beden. Ähm, die haben einen Staatsfonds und nehmen daher die Kohle für die Rentner. Wir nehmen ja direkt, also zumindest ist es bei der gesetzlichen Rentenversicherung so, dass du einzahlst in einem Konto und da, direkt davon würdest du dann den Rentner nie geben. Oh. Anstatt das vorher anzulegen, gewinnbringend und dann erst auszuzahlen. Macht halt viel mehr Sinn. Ich staune, ja. dass ihr habt schon so viele Finanzminister, die jetzt auf noch nicht gekommen sind. Ja. Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, also geplant ist, bis 2030 kriegst, kriegst du dann 43% von deinem letzten Lohn. Kriegst du denn als Rente immer. Ja. immer 43%. wird in Rente gehe, das ist 52, da gibt es sowas. Ja. ja, das das eh, aber gut. Das sind immer 57%, die wegfallen. Einfach so. Wenn es nach mir gehen würde äh, und ich könnte mit aussuchen, ob in Rente einzuzahlen oder nicht, ich würde nicht einzahlen, definitiv nicht, weil sich das für mich ja nicht rentiert, <lacht> weil diese, diese, dieses Rentensystem, das ist, ist nichts. Da kann man besser woanders investieren, man kann wirklich das Geld nehmen, woanders investieren, hat man viel mehr und glaubt man nicht, dass es nur diese 0,1 oder 1 oder 2% Prozent gibt. Es gibt viel bessere Sachen, die man machen kann und die auch äh, besser angelegt sind wie in der Rente. Ja. Ja. No. Man ist auch nicht sehr unsicher, also ist schon relativ sicher. Ja, definitiv. Ist ja auch langfristig. Du fängst ja irgendwann an zu arbeiten und ab dem Zeitpunkt fängst du an zu investieren. Genau. Wenn sich die Rente nicht rentiert, nee, wenn jetzt jemand einen Rentner zum Beispiel nur 600, 700 Euro kriegt, obwohl er 45 Jahre gearbeitet hat, dann hat sich das wohl nicht rentiert. Ja, du musst halt ähm, privat. Und eine private Altersvorsorge musste machen. Naja. Gut, dann für den Herr Heil, der gesagt hat, so funktioniert das nicht. Das machen wir nicht, hat er gesagt. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was er sonst noch im Hinterkopf hat. Auf jeden Fall. <lacht> ist gut. Finde ich auch ähm, dit, also mich aufstellen zu lassen als äh, Minister für Arbeit und Soziales jetzt zu der Zeit. Das ist schon dolle, kann ja. Kannst du eigentlich nur Kacke machen. <lacht> also. Ja. Auch deswegen, ja. Der steht vorm Scherbenhaufen, ja. Und für die, die natürlich äh, wollen, dass die Rente, äh, dass man mit höheren Altern in Rente geht und dann noch länger noch arbeiten geht. Also ich habe mir das mal ausgerechnet, ja. Und wie lange ich arbeite pro Tag, da bleibt ja ja nicht mehr großartig. Ja? Schlafen, arbeiten. Ja, die wollen, ja. Du musst noch mehr arbeiten gehen und noch mehr, damit du noch mehr einzahlen kannst. Ich hatte meine 80 Stunden wochen, ne? Ohne mich. Ja. Was das 40 Stunden. 40 Stunden ist wirklich das Maximum, denke ich mal. Also wenn normal arbeitende... Ja. Und ich denke das ist schon... nicht jeder anders. Natürlich sieht das jeder anders. Das Man ist ja auch ja, meine Meinung. Man kann ja einfach die Gehälter erhöhen. Vielleicht fällt ja auch irgendwann einfach die Rente komplett weg, die gesetzliche Rente komplett weg, wenn sie jetzt anfangen mit ihrem Grundeinkommen. Ja, ja, Grundeinkommen. Genau, ja. das Grundeinkommen einfach. Dann kriegt halt jeder 1200 Euro. Ja, Irgendwie man das finanziert, aber... Der, hat so das der ist Plan. Denn halt, dann, dann hat, ist halt Mindestrente 1200 Euro. Ich, <lacht> ich sehe das ziemlich sehr, sehr skeptisch, und, aber lass mich eines besseren ja Ich bin auch optimistisch, aber ich bin auch dahingehend sehr, sehr skeptisch. Denn alles, was bis jetzt von der Regierung gekommen ist, das war ja nichts. Nix. Und ich habe nie, noch nie gesehen, dass wir mehr, irgendwann mal mehr bekommen haben. Im Endeffekt. Mir fällt der ja Bus das Geld so aus den Taschen. Ja. Ist, als wenn mir irgendeiner immer Löcher in der Hose macht. Ja. Also, wir werden sehen. Ich hoffe, ich hab Unrecht. Mhm. Und finde, du bist Vielleicht gibt es ja eine Rentenreform nochmal. Vielleicht gibt es ja ein vernünftiges System, so ähnlich wie in Norwegen oder was. Vernünftig, das wäre ja immer ein Anfang, das wäre ja immer schön. So, dass man auch so verteilt wie in der Schweiz von oben nach unten und nicht von unten nach Mitte oder so. Ja. So, dass man nicht den Arm noch mehr nimmt. Ja, hier also, wird ja von der Mitte nach unten und nach oben verteilt. Na, auf jeden Fall von unten nach oben. Naja, von der Mitte nach unten meine ich damit, dass ich das die Hartz war mehr kriegen, die wohnen ja aufgestockt so, ja, gut. und äh, von der Mitte nach oben, dass die... Ja, aber Mitte ist ja schon ja nicht mehr vorhanden quasi, ist ja schon die schmaler, wird, ganz schmaler Schräfen, Die wird natürlich. Gut, gut alles klar. Haben wir ja noch geplaudert ich über bin, das ich Thema. Bin, ich bin fertig jetzt hier mit dem Thema. Ich es ja noch Fragen über das Rentensystem ich bin vorbereitet. Das aktuell oder das neue? Das, das was jetzt ist. Das kacke, sagst du. Ja. ist kacke das. Es ist ja auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, wenn ihr hier. Das Allerwichtigste ist abonnieren. Abonnieren Liken teilen. Und weitergeben. Und abonnieren. Und wichtig ist natürlich, mit das Allerwichtigste ist uns eure Meinung. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer war denn euer Held des Monats? Oder vielleicht gibt es da ja jemanden, der täglich heldenhafte Taten begeht. Und.. Schreibt einfach mal in die dann gucken wir uns an. Ne? Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis demnächst.